Guten Tag liebe Katrin, wunderschön heute, dass wir hier zusammen sind und vielen Dank natürlich für deine Zeit und für dieses Interview. Ich freue mich ganz, ganz toll, lieber Florian, jetzt bist du auch glücklicherweise nicht mehr eingefroren, jetzt sehe ich dich wieder ganz, ganz toll. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass ich an diesem Interview teilnehmen darf. Ist mir eine richtig, richtig große Ehre. Katrin, fangen wir doch hier an. Wer ist Katrin Prübster überhaupt? <lacht> Ja, ähm, Katrin Prüfster ist jemand, der sich unglaublich gerne um andere Menschen kümmert, ähm, immer schon so ein, so ein Teamfreund und nie als Einzelkämpfer unterwegs und so die Belange, und auch die, die Freude und Spaß mit anderen zu teilen, das ist einfach immer schon so ein echtes Herzensanliegen gewesen, egal wo ich unterwegs war oder was gerade anstand, weil so den anderen mit im Blick zu haben, finde ich einfach super wichtig. Das ist sehr schön, sehr interessant. Dann die nächste Frage und zwar, was machst du geschäftlich eigentlich oder wie hast du wie hast du überhaupt begonnen, sage ich mal so? Begonnen jetzt Forever-mäßig? Nein, vorher noch. <lacht> Generell, okay. Also der Weg ist ja bei vielen äh, im Prinzip so, dass du seltenst nur noch einen Beruf lernst und dabei bleibst. Ja, das sehe ich jetzt auch bei meinen Jungs. Auch da ist immer wieder alles im Wandel und grundsätzlich halt aus dem Lehramt kommend. Dann aber den Weg so zum einzelnen Menschen, alles was ihn bewegt, was zum Thema Haut und Gesundheit passt ist einfach schon immer meine Leidenschaft, wirklich selber gemixte Kosmetik, alles gemacht. Mhm. Und dann aber eben auch nochmal so zu spüren, ähm, da geht bestimmt noch mehr, kann ich nicht noch mehr bewegen. Mhm. Und ähm, so, da sind da natürlich immer ganz, ganz viele Einzelschritte, um zu sehen, wo komme ich denn jetzt wirklich an? Mhm. Hast du das gemacht, indem du jetzt zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens tätig warst oder als Selbstständige? Erzähl uns doch mal was. Also im Prinzip immer selbstständig, Okay. Äh, angestellt ist überhaupt gar nicht mein Thema, sondern ähm, so dieses Selbst, aber dann hast du eben auch selbst und ständig im normalen Unternehmerdasein. Das wird ja nichts anderes und der Tag hat halt seine 24 Stunden und damit ist dann leider meistens auch noch nicht Schluss. Okay. Und natürlich auch, als ich mein Kosmetikstudio hatte, dann schlussendlich immer wissend, du hast noch die Buchhaltung, du hast ähm, jede Menge Lagerhaltung, du hast vielleicht auch noch eine Miete und, und, und. Und vor allem immer dieses Wissen im Kopf mitzuhaben, Florian, wenn ich Urlaub mache, kommt in meine Kasse definitiv nichts rein. Mhm. Mhm. Und wenn meine besonders potenziellen Kunden vielleicht eine kaputte Waschmaschine haben oder das Auto gerade den Geist aufgegeben hat, dann ist das erste, was verschoben wird, immer ein Termin, der mit Wellness oder auch Gesundheit zu tun hat. Und das fand ich super, super schade. Okay, also die klassische Selbstständigkeit, wo eigentlich der Tag, auch wenn er 24 Stunden hat, nie ausreicht, sage ich mal, um alles zu machen, oder? Abs absolut, absolut. Und dann immer so dieses Wissen, wenn du jetzt weg bist, ja. dann musst du entweder massiv vorarbeiten, ja. sowieso, und danach dann natürlich wieder nacharbeiten. Okay, verstehe. Ey, ja. Hast du dann irgendwann mal gedacht, okay, selbstständig sein... Perfekt, wunderbar, sein eigener Chef, eigene Entscheidungen zu treffen, aber auf der anderen Seite, hm, in Urlaub zu fahren, nein, man verdient eben nicht. Hast du da schon mal darüber nachgedacht, dich mit dem Thema Empfehlungsmarketing äh, irgendwie äh, auseinanderzusetzen? Im Prinzip überhaupt gar nicht. Ähm, zum Empfehlungs- oder überhaupt zum, zum Netzwerken bin ich im Prinzip durch einen Anruf gekommen. Ähm, wenn du selbstständig bist, kriegst du ja immer irgendjemanden, der dir etwas... Verkaufen, etwas anbieten möchte. Und da hatte mich halt so vor 14 Jahren äh, eine ganz junge Frau angerufen und sagte, sie hätte da eine mega Idee für mich und ich war überhaupt nicht in der Stimmung schon wieder das nächste Angebot anzunehmen oder überhaupt zuhören zu wollen und habe ihr dann so einen halben Stundentermin bei mir gegeben, um zu hören, was sie auf Lager hatte und da kam ich überhaupt das allererste Mal mit, äh, mit Empfehlungen oder mit Netzwerken in Berührung. Und hast du dich dann tatsächlich engagiert? in diesem ja. Thema, weil ich meine, vor langer Zeit, oder? Ja, ja, ja, ja, absolut. Obwohl auch da super skeptisch, weil gerade so auch dem ganzen kosmetischen Markt wird viel erzählt mhm. und ich habe dann wirklich auch gedacht, okay, ähm, wenn das mit meiner damaligen Tätigkeit alles, was so mit Gesundheit zusammenhängt, gut harmoniert, dann mache ich das jetzt einfach ja. und habe das dann auch ähm, voller Begeisterung. Bin ich damit los? Ja. Und habe es lange, lange Zeit auch wirklich super begeistert gemacht. Okay, das bedeutet, du hast dein Team aufgebaut, hattest deinen Kundenstamm und so weiter. Und das für viele, viele Jahre, mehr als zehn Jahre, oder? Absolut, absolut, ja. Ja, es sind jetzt 13, 14 Jahre, die ja. ich da sehr, sehr engagiert mitgearbeitet habe. Und einfach so dieses Wissen Teams aufzubauen, dass mir das möglich ist, dass ich das hinbekomme, ja. finde ich super, super spannend. Ja, also mit, als Selbstständige angefangen, alles erlebt natürlich, positiv und negativ, dann in Empfehlungsmarketing und hier auch lange. Und jetzt ist meine Frage natürlich, Empfehlungsmarketing, da ist man sein eigener Chef, ja? Äh, ja. man baut ein Team auf, sogenannte Duplikatoren, die ja Umsatz generieren, davon profitierst du ja auch letztendlich und auch Kunden, die man direkt beliefert. Und was, was, was war dann? Warum hast du dich dann nach so langer Zeit entschieden und gesagt, jetzt will ich eigentlich wieder alles von vorne beginnen und immer aber noch im Bereich Empfehlungsmarketing? Ja, ähm, was mich wirklich ähm, etwas hat, also was, was mich wirklich etwas irritiert hat eben ähm, vorab, war, dass der Support und eben ähm, der ganze Hintergrund dort, wo ich vorher tätig war, verbesserungsbedürftig gewesen wäre und ich ähm, dachte immer nur okay die Produkte sind wirklich sehr gut, überhaupt nicht die Frage, nur mein Tag war immer noch mit 24 Stunden belegt mhm. und das ist ja schlussendlich nicht das, was ich mir mit dem Empfehlungsmarketing und mit dem Aufbau des Teams vorgestellt habe und ich war innerlich suchte ich immer nur irgendwie was, was vielleicht ein bisschen leichter geht. Also das Thema Freizeit, also Zeit für dich, ja. Dein Mann natürlich, deine Familie und so weiter. Absolut. Okay. Absolut. Da war das eine schwierige Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt einen Cut und beginne wirklich eine komplette neue Tätigkeit? Ja, also das war natürlich schon ein, ähm, eine wilde Entscheidung, ja. ähm, weil wenn du etwas so lange machst und auch mit so viel Herzblut, dann sagst du nicht ja. auf einmal so, ich lasse das, mach was anderes. Ja. Ähm, schlussendlich musst du ja auch bitte glaubwürdig sein, weil die Produkte und die Firma, die du bis dahin eben hundertprozentig gemacht hast, die ist ja. Ja, die ist ja nach wie vor auch präsent. Ja? Ja. Und äh, auch die Menschen, die dann dort im Team sind, haben bitte auch das Recht, weiter gefördert zu werden, ohne Frage. Ja. Nur für mich darf es dann bitte auch so sein, dass ich mich irgendwann auch mal so ein bisschen zurücklehnen darf und kann sagen so, jetzt kommt an der Stelle was rein worauf ich mich schon mal so ein kleines bisschen verlassen und auch freuen kann und wo mir dann eben keiner sagen kann, ja, ähm, aus dem und dem Grund habe ich jetzt eben nichts geordert oder nichts bestellt. Mhm. Und da jetzt dann eben Forever kennenlernen zu dürfen, ist ein Geschenk. Ach, das ist aber schön. Das ist ein großes Kompliment. Ich danke dir. <lacht> ein, ein, ein ganz, ganz großes Geschenk zu sehen, ja. dass einem dass man einfach einen in, in München auch jemand eine, eine Firma hat, wo man wirklich einen Ansprechpartner hat, der alles versucht für mich zu regeln, was ich jetzt wirklich nicht weiß. Hm. Katrin, reden wir mal über den finanziellen Aspekt. Wenn man so einen Cut macht, dann ja. ist das sicherlich auch ein Thema, oder? Definitiv, definitiv. Natürlich ist mir das andere ja auch, das habe ich ja noch, ohne ja. Frage. Ja. Nur wenn ich jetzt überlege, ähm, vor Jahr haben wir angefangen bei Forever. Ja. Und wenn ich sehe, was da jetzt nach einem Jahr schon finanziell reinkommt, ja. dann kann ich Luftsprünge machen. Ohne wirklich. zu vergleichen, oder? Das ist doch perfekt jetzt. Es ist so wunderschön, dass ich wirklich eine Gänsehaut kriege und immer schon völlig neugierig gucke, was ja. tut sich denn und ähm, wie, weil einfach die Nachkaufquote wirklich dieser dieser Produkte von Forever so unfassbar hoch ist, ja. dass als mich jemand am Anfang gesagt hat 80 Prozent, habe ich gesagt ja, in ist klar. Ja, aber es ist so und das ist das, was so einen Spaß macht, dass du eben siehst, es tut den anderen gut. Ja, wie wichtig war es für dich, als du mit Forever begonnen hast, auch diese Erfahrung zu haben, bereits in Empfehlungsmarketing? Das, das ist natürlich für mich jetzt ein ganz, ganz wunderschöner Vorteil, ja. weil ich diese ganzen Einwände hoch und runter ja kenne. Mhm. Ja, natürlich sind die jetzt hier ein bisschen, ein bisschen anders, nur mit dem Hintergrundwissen ist eben gerade auch zu wissen, okay, du hast ein ganz großes System dahinter, wo es jedem Anfänger super leicht gemacht wird, loszulegen. Ja. Das, ist, das ist einfach wirklich, das ist ein Geschenk. Arbeiten müssen wir überall, das ist völlig klar. Ja? ja, ja. Es, es ist nicht damit getan, dass ich mir zwei Flaschen Aloe Vera kaufe und dann fallen da die tausende von Euronen in die Tür. ist Mit dem Support unserer Sponsoren, Florian. Und ähm, da eben dann auch mit, mit der Petra, mit dem Rolf, so und Dominik zusammenarbeiten zu können. Und wirklich zu sagen, ähm, ich bin nicht alleine. Ich darf, ich muss dieses Team oder meine Kunden nicht alleine finden, sondern ich habe... Ein tolles System, was mich dabei unterstützt. Ja. Was ich an die Hand geben kann, das ist magisch. Ja. Bist du der Typ, der den persönlichen Kontakt braucht oder in dieser Phase jetzt von Covid-19 leider viel zu lange für uns alle? Äh, warst du da bereits auch schon tätig online-mäßig? Ja, also ich habe vorher schon sehr, sehr viele Zoom-Meetings gehalten. Ja. Mache auch momentan, also ich würde wirklich sagen, locker über 90 Prozent alles online. Ah, super, okay. Über also, soziale Medien dann wahrscheinlich. Ja, ja absolut, absolut. Und ähm, das ist für mich auch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das Mittel der Wahl einfach darum, weil du nicht mehr Stunden auf der Autobahn zubringen musst. Mhm. Ja, ohne zu wissen, wie, wie wird denn das Gespräch dann vielleicht bei deinem potenziellen Partner? Ja, ja. bedeutet das dann auch, dass die Personen, mit denen du in Kontakt kommst, die auch sich im Empfehlungsmarketing engagieren wollen, dass du diesen Menschen auch zeigen kannst, wie man online eine Tätigkeit aufbauen kann, wahrscheinlich, oder? Definitiv. Definitiv. Da ist an Konzepten wirklich alles vorhanden. Ja. ja? Und ähm, da wird... Das ist natürlich sehr interessant, denn du weißt in diesen letzten, ja, eineinhalb Jahren, wurden viele leider konfrontiert mit dieser Thematik und äh, wussten nicht, wie sie weitermachen sollten. Ja? Und wir hatten letztes Jahr, das darf man gar nicht laut sagen, aber die, das beste Jahr also in den letzten 15 Jahren, was ja unglaublich ist natürlich. Und ja. das ist sicherlich interessant für viele, die vielleicht einen Hauptjob haben und die sagen, ja, aber mir fehlt jetzt eigentlich ein Teil meines Einkommens und das kann ich idealerweise dann äh, auffüllen mit so einer Tätigkeit, die ich dann auch äh, online mäßig äh, betreiben kann. Definitiv. Das ist ja eben gerade das, das wirklich das Gigantische, dass du wirklich nur ein Handy brauchst. Mhm. Und wer hat das jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht? Da kannst du ja. mit... Die wir ja alles machen, das macht selbst meine 89-jährige Mutter noch. Also es ist für jeden machbar. Da, da gibt es überhaupt keinen Grund, der auch nur dagegen sprechen würde. Wenn ich gerne mit Menschen was mache, dann kann ich das alles hinbekommen. Mit einer Runde Fleiß kriegen wir das alles super in den Griff. Und das mit viel Spaß und mit eurer greifbaren Nähe. Und das muss ich jetzt einfach nochmal sagen, das ist, das ist wirklich ganz, ganz toll, Florian. Das ist schön. Katrin, suchst du besondere Menschen, mit denen du arbeiten möchtest. Ich stelle mir jetzt vor, jemand guckt gerade dieses Video und findet, was du gerade hier erzählst, extrem interessant. Sagt, oh, das ist aber eine tolle Frau, die Katrin, mit der würde ich gerne arbeiten. Die Frage ist, mit wem möchtest du gerne, Katrin, arbeiten? <lacht> ja, die Frage ist natürlich wie immer etwas, etwas schwierig an der Stelle, ohne da die Gießkanne auspacken zu wollen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass sich so alles... Ähm, relativ bald, sagen wir mal, auf das Thema rund um Therapeuten, um ähm, Menschen, die im Dienstleistungs- Gewerbe unterwegs sind, ob das Kosmetik ist, Fußpflege, was auch immer, weil die eben gerade unter Covid natürlich besonders gelitten haben und auch lange noch nicht die Umsätze wieder drinnen haben. Ähm, alles, was mit Sport und Fitness zu tun hat, meine Trainer, für die ist es auch gerade super interessant, weil ich bin jemand, der sehr, sehr gerne zum Sport geht und jetzt endlich auch wieder kann. Und selbst mein Trainer hat letzte Woche gesagt, ja, doch, das, was ihr habt, es kann was, ich sehe es an mir. Und ähm, wenn, man, wenn man diesen... Wenn ich in die Ecke noch ein bisschen mehr reingehen dürfte, das, das fände ich richtig toll. Das ist schön. Und ich bin sicher, wer jetzt gerade sich dieses Video anguckt, wird die richtige Antwort bekommen haben. <lacht> <lacht> Katrin, also, wenn ich jetzt dich anrufen würde und sage, Katrin Pröbster, ich habe ja. Ihren Film, Ihr Video gesehen, ich bin fasziniert. Sie haben die Erfahrung, Sie haben Jahrzehnte Erfahrung. Ich möchte mit Ihnen starten. Was würdest du mir dann sagen? Vor allem auch, was meine Erwartungen anbetrifft. Ja, weil wir wollen ja immer korrekt sein und den Menschen hier nicht irgendwie erzählen, dass sie innerhalb wenigen Monaten, weiß Gott, was für ein Einkommen generieren können. Was muss man tun, tatsächlich, katrium um, ich sag mal, ein, ein, ein kleines Einkommen zu generieren, wo man schon Spaß dabei hat? Also ganz ehrlich äh, führe ich wirklich erstmal ein relativ ausführliches Gespräch mit meinem Gegenüber, in dem Falle wärst es dann du, um erstmal zu hören, was möchtest du denn bitte? Weil was ich möchte, ist ja völlig wurscht, mhm. ja? Aber dich abzuholen an der Bushaltestelle, wo du gerade stehst, um zu sehen, möchtest du jetzt nur ein paar hundert Euro oder darf es auch gerne etwas mehr sein, das erstmal auszuloten ist für viele schon mal ganz schwierig, sich ranzutrauen an etwas Vierstelliges. Ja, ähm, ja. Und in der Regel ist es bei mir wirklich äh, so, dass ich sage, also wenn du die Möglichkeit hast, sagen wir einfach gut 400 Euro in die Hand zu nehmen, dann kriegen wir super gemeinsam was gewuppt. Mhm. Ja, und das ist für jemanden, der ein, wirklich ein Geschäft machen möchte, ist das sowieso ein Witzartikel. Na klar, natürlich, ja, ja. Ist ein ja. Witz, ja. allerdings denke ich auch wirklich, es ist ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen wild allerdings, es sind ja auch Gelder letztes Jahr nicht ausgegeben worden, die vielleicht für Urlaub oder ähnliches zur Seite gelegt wurden. Ja. Und dann kann es ja gut sein, dass davon jetzt noch was über ist, was wir einfach nehmen können. Ja, und vor allem, weil es eine Tätigkeit die von Forever, die ohne Risiken, die keine Risiken hat im Prinzip. Die. weil man, man kauft ja nur die Produkte, die man für sich selbst braucht, so. äh, damit man die Produkte kennenlernt. Und dann kann, ich meine, denjenigen, den du findest, kann er ja direkt einkaufen bei Forever und du profitierst ja davon. Also in dem Sinne muss man kein Geld investieren und es besteht auch kein Risiko. Eben, das, das finde ich auch wirklich ganz gravierend wichtig und das Wissen, dass wirklich jeden Montag komme, was da wolle. Da haben wir immer ein Training zum, zum, für die Produkte und, und oder fürs Geschäft. Und alleine das auch zu sehen, was Menschen erleben können mit diesen Produkten und mit dem Geschäft, das ja. inspiriert jeden, egal ob er das zum fünften oder zum ersten Mal hört. Gut, dann habe ich meine letzte Frage, Katrin, und zwar, was sind deine Ziele für die nächsten fünf Jahre? Was möchtest du gerne mit Forever erreichen? Ha. <lacht> Im Moment hänge ich noch am Halbjahresziel, das habe ich jetzt gerade die Tage erstmal fertig formuliert. Auf alle Fälle ist es das nächste, das, das Auto, das Forever to Drive. Okay. Das finde ich auch wirklich eine super spannende Sache, mit der, sag ich jetzt einfach mal wirklich, mit einer Qualifikation über drei Jahre da ein tolles Sponsoring zu bekommen. Ja. Und dann ist das weitere Ziel noch dieses Jahr. Einen Manager will ich schon noch aufbauen, Florian. Okay, du meinst also die, die klassische Duplikationsmöglichkeit von Empfehlungsmarketing. Das ist ja das Interessante. Das möchtest du gerne umsetzen, bedeutet ja für dich letztendlich, dass du dann in eine Liga, was der Umsatz anbetrifft, noch höher kommst und somit mehr Zeit hast, weil Zeit ist ja. etwas sehr kostbar. Viele Menschen haben Geld, aber keine Zeit, oder? Das ist das, ist das Ding. Oder, oder andersrum. Ja, und, genau. Für äh, beide, <lacht> sag ich mal, haben ja. wir bei Forever eine super tolle Lösung. Ja. Katrin, vielen Dank für dieses Interview und für diejenigen, die gerne Kontakt aufnehmen möchten mit Katrin hier in Abspann, dann könnt ihr die Kontaktdetails von Katrin finden. Danke dir noch und viel Erfolg mit Forever. Vielen, vielen lieben Dank, Florian. Es war mir eine Ehre. Bis ganz bald. <lacht> Danke dir. Tschüss. Tschüss.